Das ist mein neues Videolicht. Na, das hier hinter dem alten. Also, die alte Tasche ist echt gigantisch und kann kaum mehr. Mein neues LED-Licht von Newer ist da viel, viel praktischer. Und alles ist in dieser kleinen Tasche. Und keine Angst mehr um das teure Leuchtmittel. Ordnung herrscht in der Tasche auch. Ich war schon begeistert, bevor ich es überhaupt das erste Mal anhatte. Was ist dabei? Zwei von diesen Stativen und es ist eine stabilere Version als die, die ich bis dato für meine Leuchten hatte. Vorne mit Gewinde, wo auch die Lampen drauf kommen. Eine Fernbedienung für die Lampen? Brauche ich nicht, könnte aber Sinn machen, wenn ich einen Hintergrund ausleuchte. Zwei von diesen kleinen Ballheads, unten und oben mit Gewinde und zusätzlich mit einem Blitzschuh. Zeige ich beides noch in Aktion. Ein Ladegerät für die Akkus mit Anzeige und micro usb kabel Und zwei von den NPF 550 Akkus. Sehr praktisch der Akkubetrieb, wenn man nur mal kurz eine Aufnahme machen will. Und dann diese Netzteile. Wie oft habe ich mich über zu kurze Kabel aufgeregt, weil das Licht ja selten dasteht, wo die Steckdose ist. Das hier ist mal zumindest ein gutes Stück länger. Und natürlich das Herzstück, die zwei LED-Lampen. Klasse dünn und leicht. Alleine der Schirm mit dem Diffusor war bei meinem alten Set größer und schwerer. Der Akku kommt mittig rein. Am besten auch beim Stecken den Verraster drücken, der den Akku fixiert. Zwei Drehknöpfe, wovon einer ein Taster ist, und der Kippschalter zum Einschalten. Mit dem linken lässt sich die Helligkeit regeln und nach dem Tasten der Kanal für die Fernbedienung. Der rechte regelt die Farbtemperatur. Kleiner Testaufbau. Ich habe noch tonnenweise von diesen Mini-Gorilla-Pod-Kopien rumliegen, die meistens gerade mal eine Actioncam halten. Die schaffen auch die Lampen mit dem Akku. So leicht sind die. Super, um bei Produktshots ganz nah ranzukommen und das Licht so gezielt einzusetzen. Hier ist mal mein Probemodell. Noch habe ich die Kamera im Automatikmodus, aber schön die Reflexion des Hauptlichts von rechts und ein bisschen wärmeres Licht mit weniger Leistung von links. Dadurch, dass die Lichter so klein sind und vor allem auch leicht und auch mit Akku laufen, kann man schnell und einfach die Lichtverhältnisse ändern und somit Licht und Schatten spielen. passen dank der Gewinde auf die Stative und auf die Lampen. So kann man die LEDs auch auf dem Stativ ausrichten. Gleichzeitig haben die Ballheads aber auch einen Blitzschuh dran, können also direkt auf die Kamera oder auf entsprechende Stative und Ständer. Um die Lichtleistung zu zeigen, habe ich die Kamera nun voll manuell und da verstellt sich dann nichts mehr. Etwas unterbelichtet bei Raumlicht. Schalte ich das Frontallicht auf der Kamera, mit ca. 30 bis 40 cm Abschnitt dazu, sieht man den massiven Unterschied auf diese Distanz. Aber auch das weiter entfernt stehende Licht gibt nochmal gut was dazu. Und das kann man sehr gut auch jetzt sehen, wo ich auf das Raumlicht zurückgehe. Mein Fazit, sicherlich nicht die hellsten Lampen, um ganze Studios auszuleuchten oder große Szenerien. Für meine Videoprojekte auf meinem YouTube-Kanal aber ausreichend und extrem kompakt und flexibel.